Am 8. Mai ist es wieder soweit, endlich, nach zwei Jahren Pause, der 20. Heilbronner Trollinger Marathon. Dieses Jahr leider ohne Marathon. Dafür aber mit unserem neuen 10-Kilometer-Lauf. Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern, die uns bei diesem Laufevent unterstützen. Diesen Lauf widmen wir Herrn Gustav Jenne, unserem Trollinger Urgestein der ersten Stunde. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch einen tollen Lauf. Oh my god, now it's